Ja, hi, jetzt bin ich hier mit Katakan auf einem Klartraumtreffen. Hallo. Hallo, Spell. Ähm, ganz kurz zu dir am Anfang, wie lange beschäftigst du dich schon so mit deinen Träumen? Ähm, mit Träumen meine ich schon mein Leben lang, bewusst vielleicht seit ja, sieben Jahren. Also, gerade das Thema Klarträumen kam speziell eher so um 2010, 2012 auf. Okay, und. Ähm Zurzeit, was machst du besonders? Gibt's, äh, machst du zurzeit überhaupt irgendwas ähm, in Bezug auf Klarträume, spezielle Techniken oder? Ja, ähm, Klarträume oder was du auch sonst mit deinen Träumen machst. Ähm, ja, Aufschreiben auf alle Fälle. Also Traumtagebuch, ähm, das liegt schon immer auf dem Schreibtisch. Ähm, habe eigentlich eine ganz gute TE, schon immer gehabt. Kann auch mal eine Woche aussetzen, aber bin ich eigentlich ganz zufrieden. Klartraumtechnik. Traumtechnik. Ähm, bin ich noch nicht so weit gekommen, also Thema Wild äh, stelle ich mich noch immer irgendwie zu doof an oder schlaf zu wenig. Generell glaube ich ein großes Thema bei mir, Schlafzeit mhm. genügend zu finden. Mhm. Äh, ja. Hast du da bestimmte Ziele, Sachen die du auch umsetzt, wenn du jetzt zum Beispiel einen Klartraum hast oder ansonsten auch Traumerinnerungen? Ähm Ziel im Klartraum habe ich gemerkt, dass es extrem wichtig ist, um nicht sofort wieder einzutrüben oder sich von irgendwelchen belanglosen Sachen äh, beeinflussen zu lassen. Äh, ich, die ersten Klarträume habe ich meinen Traumhelfer gesucht. Das hat auch relativ schnell geklappt. Äh, das wäre sicherlich nochmal ein Ziel, sich nochmal mit dem zu treffen. Weil ich weiß, ich habe mal ein langes Gespräch mit ihm geführt. Äh, kann ja, aber keinen Inhalt mehr. Oh, schade. Äh, ja, das ist deswegen... Äh, ja, nee, generell also Träume, ob es jetzt nun Klarträume sind oder Trübträume. Ähm, auf alle Fälle spannend, weil, wenn man sich die Zeit ausrechnet, wie viel Lebenszeit man mit Schlafen verbringt, ja. äh, wäre es schade, wenn es ungenutzte Zeit ist. Stimmt, ja. Und würdest du sagen, jetzt zum Beispiel die Traumerinnerung oder auch ein paar Klarträume oder so, haben irgendwie dein Leben beeinflusst oder den nächsten Tag darauf oder so? Nächsten Tra Tag darauf auf alle Fälle, also Klartraum ist immer... Energieschub, also der nächste Tag, man ja. äh, schwebt förmlich, also das wäre mal interessant auch zu untersuchen, ob das äh, wirklich Endorphine, was es ausschüttet, was äh, tagsüber da nicht groß ist. Ja. Ähm, und was eben auch zu ansporn überhaupt da weiterzukommen, dann ist es halt auch wie bei jedem Lernen einfach ist so, so ein Art Erfolgserlebnis. Ja. Das hat mal wieder geklappt, wobei ich halt momentan auch immer oft, äh, darauf angewiesen bin, dass ich einfach im Traum klar wäre. Ja. Und das ist so mir noch nicht ganz klar, was das alles beeinflusst. Und ja. Okay, Dankeschön. Und kurz zum Schluss noch, hast du vielleicht einen Tipp, wenn jemand so ähnliche Sachen erreichen will wie du im Traum, mit den Träumen? Was würdest du jemandem raten? Uh, Technik ist schwer, da was zu empfehlen, weil ich da selber noch nicht so die optimalen Sachen gefunden habe. Äh, also es, es auch muss auch keine Technik sein. Also überhaupt so eine Herangehensweise oder so. Also was mir schon immer geholfen hat, weil viele auch generell ja eine Schwierigkeit haben mit Traumerinnerung, ist halt einfach das Aufwachen irgendwo zu kultivieren und wenn ich sofort mit Gedanken über den Tag bin, dann wird das wahrscheinlich schwierig. Ja, also ich brauche generell früh so meine fünf, zehn Minuten und das ist auch so ein bisschen der erste Gedanke, aufwachen und ach, was, was habe ich geträumt ja. und sich auch erstmal ein bisschen Ruhe gönnen und nicht gleich irgendwie Radio anmachen und für Beschallung sorgen. Stimmt. Das ja, wenn man das als Tipp ja. nehmen kann. Ja klar, auf jeden Fall. Ja, dann Dankeschön und äh, bis dann. Gerne, bis dann.